Der Kreml-Kritiker Karamosa ist in Moskau zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Ihm wird Hochverrat wegen seiner Kritik am Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgeworfen. Karamosa bezeichnete die Vorwürfe gegen ihn als politisch motiviert und verglich das Verfahren mit Schauprozessen während der Stalin-Diktatur. Bundesregierung und EU fordern die sofortige Freilassung des 41-Jährigen. Das Moskauer Stadtgericht am Vormittag. Innen, direkt vor dem Gerichtssaal, können Journalisten und Prozessbeobachter nur über Monitore das Geschehen verfolgen. Wladimir Karamursa in einem Glaskäfig. Der 41-Jährige wirkt inzwischen stark abgemagert, soll gesundheitliche Probleme haben. Das Urteil niederschmetternd. Hier Bilder der Pressestelle. 25 Jahre Haft im Straflager wegen Hochverrats, Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee und Zusammenarbeit mit einer unerwünschten Organisation. Beobachter vor Ort sind entsetzt. Nun, das Urteil ist ziemlich offensichtlich illegal, verfassungswidrig, brutal ungerecht. Und mehr gibt es über dieses schreckliche Urteil, eigentlich nicht zu sagen. Auch international stößt das Urteil auf Unverständnis. Die Botschafterinnen der USA, Großbritanniens und Kanada äußern sich direkt im Anschluss. Wir unterstützen das Recht von Herrn Karamursa und jedes russischen Staatsbürgers, sich frei über ihr Land zu äußern. Herr Karamursa und unzählige andere russische Bürger glauben und hoffen auf ein Russland, wo fundamentale Grundfreiheiten aufrechterhalten werden. Karamursa gilt seit langem als einer der schärfsten Kreml-Kritiker. Es ist die höchste Strafe, die bisher gegen einen Oppositionellen in Russland verhängt worden ist.